<lacht> Yeehaw! Ja, das ist Leidens, voll ich kann, anstrengend. Ey, ich kann lachen. Guck mal, ich kann nervig lachen. <lacht> <lacht> ja! Bitte! Nein! Ihr müsst mit. Junge! Die Sportkämpfer! Die Pisse an Verrückt! Oh mein Gott, guck auf den Killfeed! Oh! Ah. Healing! Ja, ich hab sie doch bekommen! Wie fühlt sich das an? Hä? Wie fühlt sich das an? Ich glaube, ich brauche mal eine Brühe-Tablette. Ja, wäre ganz gut. Ich, ich, ich brauche jetzt also meine Vitamine, aber ganz schnell. Ich hab halt überhaupt kein Geld. Ich hab null Geld. Ich hab keinen kein Money. Ich hab kein Para. Alles ist Para und Para macht Satz. 3, 2, 1. Oh Gott. Leck hat, weil ich nicht auf Liebe hab. Das ist so weird, wenn du sowas sagst, Alter. Es ist so cursed mit, dass so wir so was da hast. beide lachen müssen. Ich mache ich mach das halt immer mit Witzen, weil wir uns immer diese richtig schlechten Nero-Songs äh, anhören. technisch so schlecht. Echt? Oh mein Gott, wir müssen das mal zusammen machen. Wir viel mit machen. Das ist halt wirklich der größte Cringe gewesen, als wir durch diese die ganze EP gegangen sind von Nero. Jedes Mal einfach das exakt gleiche. Junge, die habt ihr ihre Scheiße oh. Hab sie! Hab sie. ich hab sie noch gekillt! Ich hab noch ein Achievement dafür bekommen! Und ich fliegt da einfach im Loading Screen immer noch oben rum. So Chris, hast du Lust auf eine neue Runde Paladins? Wie bitte? Geschenk erhalten? Ein großes Geschenk erhalten von einem unbekannten Held. Und, ah, ah! So, jetzt sag mal, was du gleich gezogen hast. Du bist toll. Okay, dann lass mal sehen. Ich ziehe. Oh, ja. Ich habe gerade 300 Gems für dich weggeschmissen. Ja, cool. Ja, nein, wir haben eine VTuberin als. Oh mein Gott, warum? Ja, hast du es gesehen? Ja, ich, ja, ja es ich, eine, es gibt eine Ich, ich habe das schon, ich habe das schon mit sie gezeigt. Warum? Ich weiß. Warum bin ich... Ich will die, ich will die. Also, trotzdem ist es nicht wert, dass ich gerade 24 Euro für Falcons ausgegeben habe, um basically eigentlich nichts zu bekommen, weil ich nicht das gekriegt habe, was ich haben wollte. Das passt eigentlich bisher noch vollkommen. Oh, wie ich die getrickt, habe! Wo ist der? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, Mann! Ja, schwitze weg, schwitze, schwitze! Deine scheiß Mama ist hässlich und fett. Also ich würde halt schon gerne sagen, ja. dass man äh, nicht so brutal sein soll, aber das so. Wo ist die denn? Ist was dort? Wo ist... Oh, ich hab so... Ich hab einfach random geschossen. Das ist so wundervoll. Run them down! Ich bin das super, wie ich so richtig edgy auf Japanisch spreche und dann so einfach so... Run them down! So außen nichts, einfach so... Help! Help! Help! Oh. Three, Fuck, ich hab wartet sein, ich kann nichts mehr sagen. Ich hab einen sächsischen Akzent aber von gerechnet. Ja Tyra, nee, wusste ich doch gar nicht. <lacht> okay, das das Gegner. I'm ready. Oh. Was dann? Wir haben nur einen ja, guck doch mal, es geht nach Mom, come pick me up, I'm scared. Ja. Oh mein Gott, nein. Das hört sich sehr minderjährig an. Ich muss aber nur bei dir bleiben. Dann bleib bei mir. Ja! Ah, siehst, du, siehst du den hier? Siehst du den hier? Krass, Was, ne? Was? Okay, ich Hier dich die ganze Zeit, ich schieß dich ab und du riechst die ganze Zeit hier dadurch. Ja? Aber der Raum ist scheiße, der Raum ist schlecht! Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo oh, ist Der Raum ist richtig schlecht. Ja, wirklich! Junge! Alles gut! Warte, warte, warte, warte! Guck mal, vorleife wieder. dir das an, guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an, guck an! Lecker! In unten, in downs, in sind Muss unser Tank hier ich hab unser Tank hoch. Oh da da da da Ich hab unser Tank wiederholen Full-Life gemacht. Du es dir an, wie viel hier ich mache. Oh, oh, oh, oh, oh. Unser Tank du. Ja! Alter, das macht so viel Spaß, du hier und Ritz. Guck dir das ha? an, ich heal dich die ganze Zeit auf. Du bist die ganze Zeit Full-Life. Krieg halt du kriegst halt einfach ein paar Das ist meine Fähigkeit, das ist meine Fähigkeit, dass mein Linksklick kann die ganze Zeit heilen. Das ist so OP. Oh, oh meine Ich Oh mein Gott. Ich hab mich damit auf Platin gespielt, ne? Mit der Taktik hab ich mich wieder auf Platin gespielt. Ey Chris! Ja? Ich hab Hunger. No. Haben wir? nicht? ich wieder? Ich hab einfach Raum geholtet. Ich muss nur meinen Tank regieren. Mein Tank ist das ist das Life allererste Geh. Mal im ganzen Spiel von Paladins, dass ich keine Angst habe vom Raum, weil der, der, der gerade spielt, ist einfach nicht so gut mit dem. Das ist meine, deswegen, spiel, wir spielen gerade mein, mein Ranked. Da hinten, da hinten. Wir spielen gerade mein Free-Win-Ranked. Hey, was geht Raum, was geht? Oh, bist du angegriffen? Weißt du von wo? Oh, das ist aber, das ist aber viel zu stark. Deswegen ist halt, ich mach halt nur fast keinen Schaden, also wenn du mich halt nicht, oh shit, wenn ich mach, nicht ist ist safe dann sterbe ich halt. Ja, Ihr müsst mich halt beschützen, sonst kann ich euch nicht mehr heilen. ich gestorben ist! Ich bin ganz alleine. Was? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Nicht sterben, Mike, ich komm dann. Ähm, um, ähm, um, da. um, was das angeht, ich bin jeden Moment tot. Bitte, bitte Mike, nicht sterben, komm zu mir, komm zu mir, lauf mir entgegen, lauf mir entgegen. Zurück in den Kriegssoldat, du bist unser bester Mann. Zurück in den Kriegssoldat, <lacht> du bist unser bester Mann. Du bist gestorben. Du warst nicht da am Ende. Krass. <lacht> Dieser geil hab ich mich jetzt anguckt. Listen so, hier, you little shit. <lacht> Dieser Blick. Ich komm da gerade so er mich anguckt. Chris, listen hier, you little shit. Chris! Hör mir zu! <lacht> okay. <lacht> Wir gehen jetzt rein, ja? Wir gehen da jetzt rein, pushen dort rein, nicht dort. Oh. Okay. Guten Tag, BGC, guten Tag, wie kann ich ihm helfen? Guten Tag, BGC, guten Tag, wie kann ich ihm helfen? Oh mein Gott, ich will das, ich nicht alleine helfen. Oh, der Raum, der Raum, der Raum! Was macht der? Hä? Er rennt. Das ist das Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Ich bin von der Mettbecken. Ich bin von der Man oh. hab ihn, Ich Hab ihn, hab ich hab ihn, hab ihn Double kill, nice. Ich hab grad einen Double, ich hab auch gerade einen Double Assist bekommen. Ja! Triple ja. kill! Ja. Fuck, ich hab so eine Miku! Das ist so schön. Mich, oh, ja, komm, komm her, Mike, rein. Mike, Mike, Mike, Mike, komm her. Komm her. So, weiter geht's. Du ist es einfach May oder was? Ja, ich bin so stark. Nein, ich meine, der Charakter gerade, die, die hat zu so nehmen. Die, die ist May, ja. Ja. <lacht> Oh mein Gott, Brie, Brie. Danke, danke, danke. danke. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Danke, danke, Es ist schön, wenn man mit einem gepremated ist, ne? Also, sie ist wirklich einfach May. <lacht> Oh yes, das Hyche hat getroffen. Wender, okay, komm rein. Yes. Hallo Cyrus, Stöpper, bitte Ceres. Du kannst nichts gegen mich tun. haha. auch fitness, müssen unser Tank stirbt. Wir müssen den Raum töten. Oh nice, schön. Jetzt hol komm, komm, komm, dir. Ich konnte nicht, ich konnte nicht, ich war nicht schnell genug. Es mir Passiert alles gut, alles gut, alles gut. Nein, ich werde nicht sterben, das ist das, das Problem. Ich hier dich, ich hier dich, ich hier dich, alles gut. gut. Nein, ich will nicht essen, komm her, komm. Oh, oh das ich also habe einen so Oh Fuck me, Ulti. Alter, wie viel Damage, diese scheiß Ulti? Okay, Eevee einfach. geht mir ein bisschen auf den Eisblock. <lacht> Richtig. Oh mein Gott, mein Kopf Alter. Also Chris, hörst du mir gut zu? Ja? Wir wollen dort langlaufen, okay? Nicht dort hin, dort hin! Hast du mich verstanden? Ja, warte, sag doch, wahrscheinlich, dass du, du flankieren gehst. Ich geh immer. Was ist das nicht, die letzten paar Runden mehr aufwacht der Raum? Ja, geh einfach rein, geh einfach rein, Oh fuck, das war, das war eine Dragon's Ulti, die hat's gewanschottet. Das ist Geh ne einfach rein, geh einfach rein. Ich geh rein. Oh! Ja, also irgendwie. Ja. Äh, äh, äh, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs, schwierig, schwierig, Was schwierig. Alles gut. Du musst grad hier. Nein. Ich hier? <lacht> Help! Oh, die E? Oh, die I wäre gekoppelt. Also das war der das, das ist wie eine May. Das ist wirklich der schlechteste Spot, wo du dich äh, in dein Eis äh, verwandeln kannst. Was ist das Smash Ultimate, ja? Oh fuck, die sind alle. Was ist das denn Spawn? Ja. ja, das war der dann Spawn wahrscheinlich. Ich kann nicht hin, ich kann nicht hin. Jetzt kann ich dich die ganze Zeit hier. Ja, dann, dann rush ich rein, let's go! Hey, warte, warte, warte, warte, warte, warte! Jetzt rusch du rein! Jetzt rein rushen! Hä? Ja, sauber. Entschuldigung, ist. Jetzt alles gut, wir haben, wir haben den Raum gekillt, jetzt reich. Warte, warte, guter. Ach, haben wir den Raum gekillt? Ja, natürlich, ich hab doch gerade meine Ultimate gesetzt. Norm! Wenn sie so, zu so kleinen Vögelchen werden. Okay, ich weiß nicht, wie ich die damit werden die halt so mega schlecht. 1, Chris! Da <lacht> hab ich, glaub, Na, ich gar Geil? keine Chance! Na, war ich ein guter Heiler? Ja. Na, war ich der gute? Moji! Ja. Ja. Help! Ich, ja. ich hab's ja auch bekommen! <lacht> weißt du was? Chris, ich mach das jetzt nur an wegen Mützi. Das musst du mal ganz kurz drin lassen. Und zwar, Mützi, würdest du Paladins spielen, wenn es Gagura als Sprecherin geben würde? Das Video geht an Mützi, nicht an alle an, äh, Zuschauer, sondern nur an Mützi! Ja, niemand anderes. Mützi, wenn du zuhörst! Sehen. Ah! Da Ey, spielst du PS und äh, mit der heal das, okay. <lacht> das ist okay. Das ist gay. Das ist. HAL! Okay! 2! 1! So it begins! Wir so werde ja, das auch immer machen. Ich werde einfach ein Video machen. Let's go! Ich heal dich da mal ein bisschen. Ne? Thanks, Doc. Nice. Das ist ganz toll, wie du jetzt auf die Fresse bekommst und ich dich die ganze Zeit einfach counter-heal und der geht <lacht> nicht. Zu mich nicht. Oh. Um. Ja. Kann man machen. Äh, ja, das, das war ziemlich dumm von dem Typen. Nein, dem. sie flankieren den Healer. Die sind solche Witze. Haha. Eher Bastard, okay. Warte, warte, warte. Ey, ist, du als Healer ist halt richtig gut, oder? Was bist du ja, gesagt? weil ich rank, ich bin ein rank healer Und in der Mitte. Bitte. Wie schießen nach durch das Fenster durch. Ja, da ist einer hinten. Das eine. Oh, die kommt von der Seite, die kommt von der Seite. Oh mein Gott, das ist ein Triple-Kill. Ja! Okay. Sauber? Einfach weitermachen, einfach weiter im Punkt bleiben. Die machen nichts gegen uns. Ja, in dem nicht. Punkt können die nichts. In, in dem Punkt können sie uns nicht one one Mike, bitte push doch nicht raus. Mike! Komm wieder! Wie komm wieder! Du bist der Einzige, der den Punkt halten kann! Oh! Macht der. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Einfach nur kurz, die sterben. Ja, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja. Oh Gott, danke, Eagle. <lacht> <lacht> danke, <lacht> Ja, die pushen. Mütze, wenn du jetzt einen hate -Kommentar schreiben, Das Video geht wirklich einfach ein Witz. Mhm. Ich muss runterschreiben, dieses Video geht nur ein Witz. Grüß! Das, das war die Big-Satz in diesem Spiel. Weißt du, warte, das schreib noch mal, noch mal Elf. Schreib, schreib noch mal Herb. Warte. Scheiße, schreib das noch mal. <lacht> ah! <lacht> Als ob man hier so eine Sandfream bauen kann, okay, das ist richtig smart. Mal guckt, ob das irgendwer bemerken wird. Hi Lady. Mann, Eagle, hilf mir! Du erinnerst mich ein bisschen an äh, Beyblade. So ein bisschen, ne? Das, das hat so ein bisschen Beyblade. -Sie. Das muss hier noch so äh, Watermark, Beyblade und dann ist einfach äh, viel mehr wert. Das Ding ist. <lacht> oh, warte, Chris. <lacht> Dicker. <lacht> wir haben das perfekt die ganze Zeit. Hast du es gesehen? <lacht> <Und> das... <lacht> Unser. Rein da, rein da. Ich fresse dich, ich fress dich! Ja! Ich hab ihn noch gefressen! F*** dich, Cassie! Geh zurück an die Kasse! <lacht> Geh zurück an die Kasse, du dumme Stück Scheiß. Geh wieder zurück deine Lootboxen verkaufen an der Kasse. <lacht> Guck ihn dir an. Ich kann einfach in den reinlaufen, so nutzlos ist er. Ja, Pip ist halt schmutz. Also der Character ist geil, aber der Spiel ist halt schmutz. <lacht> ja, der macht, der macht ja nichts. Der steht oben rum und macht nichts. Und der ist so ein Müllwirt, der ist so ein Abfall. Noch Easy Report auf den Bixer. Ich weiß nicht, wen ich gekillt habe, aber ich wollte jetzt einfach irgendwen killen mit der Souls. Ja, Ich bin jetzt sowieso wieder tot. guck, wenn ich sowieso weiß, dass ich nur 10 Sekunden überlebt, dann setze ich einfach mit der Holt ein. Dann hab ich zumindest irgendwas gemacht. Oh, einfach reinstürmen. Ah, Nein. Double Chippe-Kill! Das hat geklappt. Oh, nice! Nice! Fabian? Sauber. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, oder? Ja. Ich hab noch meine Ult. Ich will noch meine Ult eben einsetzen, wenn jemand kommt. Einfach zum Abfacken. Komm schon! Nein, ich brauch noch einen Stack! Oh!